Nordic Game Program. Laden. Ja, wie angekündigt werde ich... Sorry, dass ich so, so leise stellen muss, aber Amnesia ist übelst laut, also verdeckt meine ganze Stimme. Aber wie angekündigt werde ich? Amnesia der Dark Descent so. Aber die benutzt die, die Story. Ah, Was probieren wir denn aus? Tenor Horror Castle. Aber das habe ich schon gespielt. Yeah. The Magic Rooms. Oh gut. A short adventure through an antenna menschen But with a twist. You're under the influence of an angular substance. Wow, wow, wow, okay. Okay. Und start mir gleich mal. Laden. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Ladebildschirm seht. Ist ja bei Holly auch nicht so. Also, ihr werdet merken, ich bin schon so ein kleiner Schisshase, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Oh. Kopfschmerzen. Diese Kopfschmerzen. Ich glaube, ich werde eher mich vom Monster töten lassen, als dass ich vor ihm fliehe. Ich werde trotzdem übelst erschrecken. The book is Of street chemical, blah, blah, blah. You may not know where you are and how you get there, but the factors contributing to your situation are not important. My name is Walter Saith, and I am a well person in the medical profession. Ich habe nicht die Zeit, time to explain your hier zu erklären, es ist ja im Grunde Also ihr könnt euch selbst durchlesen, einfach auf Pause drücken. Mm -hmm. Hello and welcome. habe vergessen. Was haben wir denn hier? Um, Geschichte. Wenn noch irgendwas Spannendes und ein cooles Buch hier. Ach komm schon. Ich suche ein ganz bestimmtes Buch. Jetzt bin ich hier schon zu Gast da haben sie nicht mal gescheite Bücher. Nein, nein, nein. Ich will ich alle nicht. Okay. Oh. Okay. Ah. Okay, jetzt. Äh, wieso wird jetzt gerade dunkler? Ach so, weil ich im Dunklen bin, ja. Ich bitte lass die La Ja geil, die Laterne ist schon voll. Ja. Was denn? Äh. Wieso hat da jetzt gerade eine Pflanze gebrannt? So, yes. In order to from or your experience in the environment, I prepared for for you to fully be able to evaluate the drugs effects. I looked most of the doors, so you have to observe and find all the keys. One lease next to the swearing note. Okay. es sind wahrscheinlich viele Schocker, weil wir auf Drogen sind. Warte. Ja, wir sind definitiv auf Drogen. Hallo? Ähm, war das ein Fehler? What the fuck? So brennt gleich alles. Okay. Ich need a K. Ach so, wir haben doch ein, wir haben ja ein Key. A simple key I found in a drawer. It seems like it opens the door. Uh. Das ist ja nett, da fehlt irgendwie ein Boden. Irgendwie fehlt da ein Boden, oder? Okay, das war das war echt nett. Das ich muss mir noch mal, nachher nochmal angucken, wer diese Map gemacht hat. Den muss ich erstmal eine reinhauen. Zudem gehe ich ganz persönlich heim und hau dem erstmal eine rein. Ach, das war mit Absicht. Äh, hallo, das Ding ist doch offen. I can close it again. Your action shield uh, some among dressing results. I won't exactly call it success yet, but it's a start. I applied some modifications to the serum as you fainted too early the first time. The stairs ahead of you directly uh, start is motion. The drug seems to respond the most to cerebral motion. Oh, ich dachte gerade da kommt jemand. Darkly hidden and one of us. Fear. Hm? Fear? Was hat der Blödsinn? Oh oh. Ich weiß nicht, ob ich da lang kann. Nicht lang Das hat sich... Be oh mein Gott. Was? Tabul. Tabula. Das ist Latin, but why is upside down? Okay, okay, okay, komm her, Freund. Wo oh, bitte, Ich hau dir auf die Fresse. Ihr hau dir schon auf die Fresse. Ich glaub schon nicht. Da. Was ist da drunter? Was ist da drunter? Okay, okay, okay. Ich sollte vielleicht nicht ganz so leise reden. Oh, Ratte. Ratte. Oh. Oh, da hat jemand die Ratte aber nett getötet. Komm, geh ab. Du bist doch sowieso tot. Ah. Oh, Entschuldigung, Ratte. Ratte. Ach so. What the hell ist Sonderplätze? So, so. Äh, ach so. Ah, ich hasse diesen auch. Okay, beschütze mich, Korb. Äh, what the hell? Gut, cool. fühlen haben wir denn noch so viel. Das ist nicht Was hat der Doktor versucht? Versucht der Doktor jetzt mit Runden oder sowas? Oh, scheiße! Du blödes Ding! Ich komm gleich zum Schieben, Alter! Ja. Oh! glaube ich nicht runterfallen hey, schweini danke dass du mir den platz warm gehalten hast aber jetzt jetzt jetzt wirst du geräuchert yeah. komm her schweini ciao schweine ich war selber rüber geflogen I can't read this it's all German. Ah ja, okay. Der Untersuchung der menschlichen Angstreaktion und dabei führt von Schmerzen. Ja, lass es mich lesen. Ich kann auch Deutsch. Ich habe einen Deutschkurs gemacht. Was sind das soll? Das nicht? ein Hindi-Gottes soll kein Jesuskreuz. Das sieht so komisch aus. Oh. Ah. Oh. Okay. okay. Ach du Scheiße. Subjektiv ist eine Gun Gattersnipe von the Street, nur, aha. Okay, okay. Also wir sind eins der Leute, einer der Leute, die am meisten durchgehalten haben. Ach so, jetzt habe ich gar nicht einmal Pause drücken und zweimal Pause drücken hm? und dreimal Pause drücken. Nasi. Yeah. Okay. Dann ich auch irgendwie rennen. Besen! Ach, ein Besen. Ich hab noch nie. Ich hab das mit dem Besen. Nicht so. Stopp. Stopp! Okay. Verpack dich in der Decke. Oh, kann ich die mir jetzt. Kann ich die mir jetzt aufsetzen? es geht. Ja, wir haben es doch fast geschafft. So, und jetzt! Ah, oh, nicht getroffen. Oh. Bilder. Ich dachte, das ist mir leid. Teure Bilder. Kann man die noch... Nee, die kann man nicht wieder machen. Das Öl hält aber auch gerade ewig. Oh. Ach so. Die chemical extractor doesn't work anymore. It never shows. No sign of function. The linen candlestick right to the paintings is miss misadjusted. Its placement has to be correct by two Chris to the north. The alchemic chalks executed how unfass. Cool. Wir sind gerade geflogen. Habt ihr das gesehen? Das bin ich bin ganz stolz auf mich. okay, nein, wir haben nur diesen Another Key Mann, hier sind aber viele Rüstungen Kopf und in das, ah, in das Fußball müssen wir jetzt hier einsteigen Oh, ach, das ist zu schwer, da reinzukommen Wir gehen einfach runter um. äh, Nein, der ist rüberspringen aus irgendeinem Grund Den mir unerdenklichen Grund äh, Dieses rote Licht, da gefällt mir nicht Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, ich habe ihn jetzt immer noch super. Ach, das ist nicht eingestellt. Ja, die Tür versucht mich zu warnen. Das gehört, äh. So hätte ich auch mal enden können. Hey, wir können vielleicht wieder zusammenbauen. Komm. So hier kommt das. Eine Bein irgendwie so hin. Dann du kommst dahin. Ich hoffe zumindest, dass es wie dieser automatischen Puzzles ist. Muss sie sich dann alles selbst zusammen, fertig zusammenfügen. Und wir haben hier noch eine Hand. Oh. So, und jetzt hämmern wir dich zusammen. Ah. Ah. Ah. So, jetzt siehst du wieder aus wie neu. Hier irgendwas machen ey freunde komisch was hast diese tür zu bedeuten was hat dieser raum zu bedeuten so und wir haben kein Öl mehr ich, ähm ich glaube wir gehen hier einfach mal mhm. wieder raus nicht ganz so eine gute Idee, da einfach wieder rauszugehen. Hä? Okay. Ich habe jetzt hier noch keine Ahnung, wo ich was machen muss. Gerade, also fehlt wieder eine Storyline so eine kleine vielleicht ich glaube jetzt muss ich wieder hoch ich kann da ja noch auf die an zu den anderen Türen ich weiß es jetzt gerade nicht ich gucke das gleich mal aber wenn das jetzt nicht geht ich will jetzt echt mal ein was hier ist gut nichts yeah. Aha, aha, da ist der rote Raum und dann... ist doch Cheating, oder? Da kommt doch groß nichts. Da muss ich wieder woanders hingebaut werden, super. Irgendwas passiert dann mit uns. Und. Und. Oh, jetzt sind wir, wir aufgeklatscht. Hm. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir den Schlauf. Hm. Nochmal. Okay, dann mussten wir doch mich wieder hier hin. Geil. Okay. So, und hier bin ich jetzt wieder in Angstphase. Ja. Hey, die Lichter da oben waren letztes Mal, glaube ich, nicht an. ich da mal vielleicht noch runterspringen ich will mal wissen was passiert wenn ich da runterspringen das sah auf jeden Fall nicht böse aus äh. ey wir haben noch überlebt aber es hat wahrscheinlich so gemacht dass dadurch dann dass wir dann halt verrecken weil das, wir kommen dann nicht mehr raus okay ist der spring ist stehen können spring nicht hinein los spring nicht hinein okay dann wäre ich erst recht reingesprungen aber spring rein spring rein hätte ich hätte ich okay, das ist immer noch unfassend. mit äh, das war vorher nicht aha diese zeichen sind gar nicht auf dem Totenkopf gemalt sondern die luft cool Okay. Ich will ihn nicht nehmen. Wow, shit, hat mich das Teil. Schreit. Ich werde jetzt kommt wieder irgendwas. Ach so. Ja, super. Es ist jetzt mal wieder so klar. Sorry Leute, aber ähm, ich muss hier jetzt mal. Ding. Ich verzweifle gleich. Auf jeden Fall, ich muss jetzt eine Aufnahmepause machen. Ciao. Also. Das mache ich noch. Ja. Wir machen dann nächstes Mal wieder weiter. Das war's dann mit Part 1. Ciao. Wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden. Wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden.